Hey Leute, oh mein Gott, ich bin Heidel und herzlich willkommen zu Marfly Gaming, heute mit der, ich denke mal sechsten Folge vom Saga Let's Play, die Folge heute kommt etwas später, wie ihr seht, weil ich zwei Tage nicht online, ich war gestern ein wenig in der Stadt und so weiter, hatte deswegen keine Zeit vorzuproletzieren und heute Morgen habe ich ein wenig ich werde schlafen, hust, bis 13 Uhr hust, naja, aber nun geht's weiter. Ich habe übrigens eine neue Maus, das heißt, ich kann jetzt richtig schön frei spielen. Was ist das? Okay, der ist besser. Und der ist noch besser. Denke ich mal. Ja, jetzt haben wir einen richtig guten Postpanzer bekommen. Was sind das? echter das <lacht> Wie heißen die überhaupt? glaube ich, Stellariten ich habe es jetzt nicht gelesen weil ich dachte ich dachte ich kann denken aber ich bin dumm oh das wollte ich noch gar nicht anklicken ah nein hier wollte ich Hä, wo sind denn die jetzt habe ich nicht da eben tut wollte mich verarschen ach ich musste erstmal rechts klicken ach so was ist das Ah, die haben jetzt xp gegeben wenn ich mich nicht irre okay, was können die denn welcher dreck der gnade ähm, erlitten er durch eliten minus 1 ah, ich bekomme also wen was ist das bedrohung wenn ich nur wüsste, was bedrohung ist was, was kann der hier noch mal ach ich habe ja noch gar kein blauen ach so ja dann nehme ich einfach mal <lacht> weniger crit damage durch eliten ja und die hier nein ähm, die zerlegen wir mal kurz so und jetzt mal sehen was haben wir hier mehr crit ähm, 100 ach so ne nicht um darunter max lp das gibt mir eine bessere Frostkugel. Wo sind übrigens meine Skits? Ach da sind die. Ich habe doch schon die Frostkugel. Oh ja, die Frostkugel habe ich schon, also... Denke ich mal, ich werde... Wo war denn jetzt? Ach hier, den grünen verbessern. Ach, ich brauche dafür Material dachte ich brauche dafür nur XP veredeln ja für war das das kann ich mit XP für Eden nice Und gleich noch mal Und gleich noch mal auch machen wir einfach alle Oh, nochmal können wir nicht naja ich weiß zwar jetzt nicht ganz was das ähm, verbessert hat aber ich denke mal das hat irgendwas verbessert aber wie auch immer <lacht> so denn wir haben ein neues feature entdeckt nämlich die chenzi Shenzi, Senshi Ich nenne es mal Senshi So, was kann man damit machen, ist die Frage Das weiß ich selber noch nicht Aber wir können scheinbar drei von diesen Dingern benutzen Ich klicke einfach mal zuweisen Ja, genau, so China, Kampfgeist Ähm... Feinde ich den Feind im Umkreis mit Sternengeweiht im dienst okay ich habe keine ahnung was das ist und so weiter aber ich denke mal sie läuft mir jetzt hinterher ja oh der chat ist im weg oder nein stopp kann man den Chat irgendwie nach den kann man auf den Weg schieben das muss ich das hier alles erstmal neu dotieren die leiste passt doch hier gut hin darüber kommt dann diese leiste so Kampfpreis ist aktiviert ist auch aktiviert ah, ich denke mal die kämpft jetzt mit mir Ach, und ich habe den Timer vergessen. Ich hab vergessen wo man hingelegt. Ach hier. Dann mache ich den mal an. Immer dasselbe mit diesen scheiß Timer. Ich habe mich entschieden doch wieder vorzulesen, einfach weil ich denke das ist ein halt wenig besser, auch weil ich mich tausendmal verspreche. Ich meine es geht ja hier nicht darum, dass ich das schnell durchspiele, sondern dass er die Story und so weiter mitkommt, also dann mal los. Maflai, alles in Ordnung? Du sollst ganz er er erpicht darauf sein zu gehen, jetzt wo du einen Tag frei hattest. Ich muss erstmal etwas trinken, Alter, ich kann nicht sprechen. Lunaya, lächelt dich an. So, ich trinke kurz. So, jetzt müsste ich reden können. Es ist wirklich großartig, dass der Frieden in Betans Hafen wiederhergestellt wurde. frei wir sind hier fertig. Lass uns also die Göttertränen finden, die überall verstreut sind. Ich muss zurück nach Sanktopolis. Wenn es so weitergeht wie bisher, fürchte ich, dass noch etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Eure Majestät, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Um euch zu beschützen, Maflei, beeil dich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du nimmst den Auftakt an, Marita zu beschützen. Allerdings hast du keine Ahnung, wo du nach den Göttertränen suchen solltest und sagst ihnen, dass du dir über den nächsten Schritt noch nicht im Klagen bist. Die Göttertränen sind von einer mächtigen Energie erfüllt, die von Orten angezogen wird, an denen Sankt Polizia... Sankttopolisianer waren. Vielleicht sollten wir lieber in hasenka oder in den Tempel Ruinen nachsehen. Richtig, wie was Marisa über die Gottheit sagt, gesagt hat. Sollte es nicht selbstverständlich sein, dass dies heilige Artefakte sind? Ich habe einmal von einem Ältesten der Elben gehört, das vor etwa zehn Jahren beobachtet hat, wie mehrere helle Objekte, die außer die Sternschnuppen vom Himmel fielen. <lacht> Elben wurden entsandt, um nach diesen unbekannten Objekten zu suchen, doch es wurden keine gefunden. Das muss vor etwa 15 Jahren passiert sein. Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft. Es handelt sich dabei ganz bestimmt um die Göttertränen. Weißt du, wo genau sie herunterkamen? Oh, ich bin mir den genauen Einzelheiten nicht sicher. Aber ich habe den Bericht des Ältesten über den Vorfall gesehen. Er beschrieb, wie ein Artefakt bei der naheliegenden Wolgasebene ebene niederging. Ja, Dann haben wir wohl unsere Aufgabe, beziehungsweise unser Weg. Oh, ich bin ein Küssenschleicher. <lacht> cool. Varis und ich haben Training hier in der Stadt fast beendet. Wir wollen zurück in unsere Heimatstadt gehen und den Ältesten mitteilen, dass die Ausläufer des Desasters in Sanktopolis nun tatsächlich unsere Welt erreicht haben. Gut, dann ist unser nächstes Ziel die Wolgrasebene. Marisa. Auf einmal wieder beflügelt, bereitet sich auf der Suche nach den Gottesreden vor. Dann werden Luiana und ich hin dich hinbringen. Mit Hilfe des Karawandels werden wir viel S Zeit sparen. Varius geht, geht hinein und bereitet den Start des Karawandels vor. Oh, unsere erste Video. Ja, das ist cool. Jetzt ähm, fahren wir mit unserem Haus durch die Gegend hier, oder was? Ohoho. Geh nach Medina. Ah, Ladebild. Nevermind. So viel so zum Thema lang. 様々な Okay, das war eine schöne ähm, Erklärung oder so. Nicht Erklärung, sondern Vorstellung der Gegend. Hallo, ha hallo. Du hast eine schwache Stimme, aber kannst niemanden sehen. Hier bin ich, äh hier, ich bin hier. Die Unverstehen wartet auf mich, ruft dir eine Gonishi zu hinterher. Hä? Simon? Lange nicht mehr gesehen, du bist immer noch zottelig. Hä? Saphir-Stern, aber du siehst. Du hörst Marisa dabei zu, wie sie die Ereignisse erzählt, so wundert dich jedoch, wer Simon wirklich ist. Hust, Hust. Ich meinte, ich verstehe. Du hast also diesen Typen gewählt. Du hast plötzlich das Verlangen, den Konichi beim Kragen zu packen und heftig zu schütteln. Du stellst es dir wirklich vor. Marfly, sei nicht so unhöflich. Dieser Gesandte ist für all die fantastischen Abenteuer der Welt verantwortlich. Und seine Identität zu schützen, nahm er die Gestalt eines Gunichis an. Marita scheint zu erraten, was du denkst. Simon, was führt dich plötzlich hierher? Nun, ich spiele ein Abenteuer, das nicht von mir ist, weshalb ich hierher kam, um nachzusehen. Dich hätte ich wirklich nicht erwartet, aber du kommst zur richtigen Zeit. Ich kann diesen Typen, äh, ich kann diesem Typen beibringen, was heißt ein Abenteuer zu begehen. Oh, hör aufmerksam zu. In mehr ist das meridia gibt es viele ungewöhnliche geschichten ich nenne sie schicksalsreisen äh, In dieser gibt es an mehreren orten leuchtende, leuchtende magische würfe sie blenden ein dass ein abenteuer stattfindet wenn du mutig genug bist dich ihren leuchten zu nähern dann erhältst du die informationen über die schicksalsreise du kannst entscheiden ob du das abenteuer annimmst oder oder oder nicht und dich auf einer wundersamen Geschichte begeben. Aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungen, die du treffen kannst, werden manche Schicksalsreise sogar komplett anders beendet. Sobald du eine Schicksalsreise abgeschlossen hast, wird sie jeden Tag um 6 Uhr zurückgesetzt, wodurch du für dieselbe Schicksalsreise verschiedene Entscheidungen ausprobieren kannst. Großartig! Wenn wir mutig genug sind, alle verschiedenen Entscheidungen auszuprobieren, können wir alle Enden kennenlernen, oder? Sicher doch. Aber denk daran, es gibt ein Limit, wie viele Abenteuer du an einen Tag annehmen kannst. Wenn du dich also entscheidest, ob du eine Schicksalsreise annimmst, solltest du die Anzahl an Abenteuern, die du an Tag bereits angenommen hast, im Kopf behalten. Wenn du dir immer noch nicht sicher bist, können wir es üben, damit du weißt, was du zu tun hast. Lass uns aufbrechen. Oho. Okay, mal sehen okay dann mal los du folgst jemand in die wälder durch das nutzen meiner kräfte wirst du auf einer reise durch Merilia viele interessante dinge sehen achte besonders auf hinweise wie den eben und der rest wird ein kinderspiel schau davon ist jemand da ist ist da jemand wir brauchen hilfe hallo du siehst aus wie jemand der mir helfen würde oder was meinst du? Claribel verlässt sich auf dich. Wie kann ich dir helfen? Ach, es ist ganz einfach. Ich möchte Streichhölzer verkaufen. Das bedeutet, dass du mir einfach welche abkaufen sollst, bitte. Okay. Du hast keine Verwendung für Streichhölzer. Lehnst dankend ab. Oh, du brauchst gar keine? Trotzdem danke. Als Claribel. Claribel traurig davon ging, kommt so ein schlechtes Gewissen. Ich muss schon sagen, niemand weiß andere so brutal ab wie du beeindruckend <lacht> folgen wir im, im, folgen wir ihr und schauen mal was passiert du bist darüber nach was wohl passiert wäre ja, wenn du Claribel nicht abgewiesen hättest was passiert wohl in... naja folgen wir mal das Weib hier <lacht> Endlich hast du Claribel eingeholt. Sie versucht, einen älteren Mann ihre Streichhölzer zu verkaufen. Ach bitte, kauf doch bei mir doch ein paar Streichhölzer ab. Kostet nur ein Silber. Streichhölzer, ja, die könnte ich schon gebrauchen. Aber warum sollte ich dafür bezahlen? Ich nehme sie mir einfach. Wie willst du mich daran hindern? Alter, was ist das für einer? Was? Nein, gib mir mein Geld, du elender Betrüger. Haltet den alten Schnorrer auf. <lacht> ich will ihn mit einem Stein. Okay, aua, was zum Geier? Was soll das? Was soll denn das? Ich wollte doch nur, der alte lässt die der Feinde und treut sich Smolent. Was, der treut sich? Oh, ihr zwei jetzt schon wieder. Habt ihr den Betrüger vertrieben? Aber was mache ich denn jetzt? Oh, ich habe gehört, wenn man ein Streichholz anzündet und sich etwas wünscht, geht der Wunsch in Erfüllung. Ich kann wenigstens versuchen, einmal versuchen. Klar, Claribel entschündet sich ein schreichholz Sie konzentriert sich fest auf ihren Wunsch und eilt dann hastig weiter. Du willst folgen, aber Simon hebt dich auf. Seltsam, ähm, dass ich nicht vorhersehen konnte, wie das Abenteuer enden würde, aber ich habe eine Vermutung. Das liegt an dir. Als du eingegriffen und den alten Schnurrer vertrieben hast, konnte das Abenteuer auf mehr als eine Weise enden. Oh, oh, da fucket alles ab, weiter. Lauf doch dahin mensch du bittest Claribel ein paar Streichhölzer zu kaufen aber sie hört dir gar nicht zu sondern zündet einen Streichhölzer nach dem anderen an haha ha, ha, brennen brennen brennen ich zünde einfach alles an zur Hölle mit den Wünschen und den ganzen streichhölzern ihr seid gekommen um mich aufzuhalten was <lacht> zur Hölle. Ähm, ich wollte eigentlich ein paar Streichhölzer kaufen wozu eben wollte ich doch auch keine Du hattest eine Chance und jetzt, wo es mir Spaß braucht Sachen anzuzünden, wird sie plötzlich reichhölzer <lacht> Was in aller Welt machst du da? Oh Miss Wer gut sonst entscheiden, hat Karibel so erschreckt, dass sie davon rennt. Bleib gefällig stehen, Alte! Jetzt rennen sie beide, du bist ganz durcheinander und sich den beiden hinterher. Ups. So, dann mal weiter. Warte mal, ist das überhaupt das Richtige? Ja, doch, ist es. Hose kann auch spannend sein, heißt die Grace. Du siehst, Ferguson und Klaribelle davon davon stehen. Und sieht so aus, als ob er sie ganz schön rund macht. Kick doch. Du kommst jetzt mit nach Hause. Und von nun an wirst du ohne meine Erlaubnis kein einziges Streichholz mehr verkaufen und hör auf, die alle anzusünden. Je beide da. Hat Claribel euch etwa auch Ärger gemacht? Ups. Ich möchte mich vielmals für ihr Verhalten entschuldigen. Dann hören wir mit den Typen zu. Ich bin übrigens Ferguson und ich verkaufe Streichhölzer. Erst kürzlich habe ich ein Arzneiholz entwickelt. Diese Streichhölzer geben Medizin in die Luft ab, sobald sie angezündet werden. Oho. Die Medizin beruh wirkt beruhigend. Ein, zwei Streichhölzer sind genug um den Menschen zu beruhigen. Es sollte jedoch nicht viele einge zu viele eingeladen werden, sonst schläft der Anwender einfach ein. <lacht> ich habe Claribel gesagt, dass sie die Finger von den Scheichhäusern lassen soll. Aber natürlich hat sie nicht auf mich gehört und jetzt haben wir das Theater. Wenn mir gut zu, Fräulein. Du hast Hausarrest. Du bist du achseln Verstanden? Oder oh, greift greife ich dich durch für Gusen und Claribel sind gegangen, aber du hast immer noch nicht verstanden, was los war, bevor du fragen kannst, fängt Simon wieder noch anzureden. Das lief doch ganz gut, Happy End für alle. Naja, bis auf Claribel. Aber die hat ein paar Jahre Hausarrest gehen bestimmt schnell vorbei. Das war ein einfaches Abenteuer, aber den Ausgang haben wir jedoch ein wenig beeinflusst. Zukünftig kannst du den Ausgang jedes Abenteuers beeinflussen. Ich er so gut, was genau du machst und wie dein Abenteuer ablaufen soll. Aber das macht es auch aufregend, nicht wahr? Lass uns heute Schluss machen, ich bin ziemlich müde. Jetzt ein Käsekuchen wäre super. Oh ja, das wäre echt super. Simon geht Simon geht Moment weg und du freust dich freust dich, hä? Und du freust dich schon auf die unzähligen Abenteuer, unzähligen unzähligen Geschichten, die auf dieser dich auf dieser die dich auf eine Reise erwarten. Amen. So, das war die erste Geschichte. Was passiert jetzt? Es gibt noch viele Abenteuer, aber es gibt es weitere Schicksalsreisen. Okay. Das ist ein Video, nein, nevermind. Naja, dann ups, betreten wir noch die wolgas ebene und dann... Warum benutze ich eigentlich meine Reit hier nicht? Halt, bleib mal stehen, Alter. nicht benutzen wieso kann den kampf nicht benutzen werden. ist das die weltkarte oder was nee, ist es nicht warum kann ich das nicht benutzen ich will reiten wo ist überhaupt meine helferin hin f9 passiert nichts. naja dann laufen wir zur Volkers-Ebene. scheint nicht allzu weit zu sein davon ist es ja schon Und ich glaube das soll echt die weltkarte darstellen ja yep, das war die weltkarte ja jetzt wo wir hier angekommen sind Ups, klick. Ich will die noch nicht ansprechen. Jetzt wo wir hier sind, können wir ja die Folge erstmal beenden und machen hier dann nächste Folge weiter. Ich hoffe es hat euch gefallen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. In zwei Stunden kommt noch ein Video. Bye, bye, bye, bye.